Da oben um ist er, da oben um ist er, da oben um ist er. Wo, wo, wo, wo, wo? Die Richtung. Hinter dir. Na dann, geh weg da, geh weg da, komm mit. Hey und herzlich willkommen zur neunten Folge von Minecraft Revenge 3. Hallo! Heute haben wir ausgemacht, dass wir gegen zwei Leute mit Full Iron kämpfen. Und. Leider wurde das in der Gruppe auch bekannt gegeben, deshalb schätzen wir, dass am Spawn ziemlich viele Leute joinen werden. Und als Sicherheit haben wir zwei Leute mit Full Deer bereitgestellt, dass wenn die anderen schummeln oder mehr als Iron haben, weil das haben sie gesagt, dass sie das haben, dass sie dann eingreifen und ja, mal schauen, was wird. So, wir gehen drauf in 3, 2, 1, go. Joa. So, ja, aber kein Level mehr, hast du noch was? Ja, fünf. Okay. Ich war ja. noch vier für den Bau. Okay. Ich habe zwei Bücher noch, bringt du was. Wirklich. Jetzt hau noch in der leben Ich in Ruf den jetzt definitiv nicht an. Ich bin in der Aufnahme und ich werde von Pixel an. Okay. Alex, wo bist ja. du? Ober dir. Was willst du noch verzaubern? Ich will noch Bücher verzaubern, eigentlich. Für Protection. Ich hab noch ein Protection-Buch. Okay, ja, das wäre cool. Für was brauchst du's? Um, für Protection 2 auf der Hose. Und hören. Wollte ich auch gerade machen, Protection, und zwei auf Hosen. Ich hab halt meinen Kopf nicht verzaubert. So, Alex, wir müssten dann trotzdem langsam mal los, gell? Ja, warte, ich hab sehr viel ja. verstanden. So, gut, Schwarzes Du musst noch ein 1-Schwert, Sch ne, gell? Ich hab noch einen, ja. Wieso hast du eine Pickaxe weggeschmissen? Weiß ich nicht oder? Ich oh, hab noch eine einschwert, ist ein Schwert, ja. So wie Ich das einnehmen. Mhm. <lacht> Schatten ist nah. Das ist auch noch wichtig. Ich ja. das den Ich Ich brauch wieder was anderes bezaubern. Nein, no, ich hab, keine, ich hab Level so, mehr auf den so. Bücher bezaubern. Bist du ready jetzt? <lacht> ich brauch Level. Ich hab auch keine Level mehr. Alex, was willst du noch machen? Einfach auf die Protection 2 bezaubern. Ja, dann mach Feuer, weil wir können jetzt keine 15 Minuten mehr drin rumeiern. Ja, na, ist wurscht, dann gehen wir halt zu. Das wird jetzt eh äh, Kampf ums das das Überleben. So komm, ich weiß noch wo lang. Pass auf, da habe ich meine Items weggeschmissen, nicht dass du reinläufst. Ja. Yeah. <lacht> Hier lang müssen wir. Oh, wow, wow, wow, wow. Da liegt noch ein Helm. Wieso ich dir ein brothelm helm Nice. Du oh, so, dann brauche Achso, dann habe ich weggeschmissen. Achso, ja, weil ich habe auf meinem Helm gar nichts gehabt. Achso, okay. <lacht> Wie viele Pfeile hast du, aus dem Bow? Ich habe kein Bow, aber ich habe 18 Pfeile. Kannst du mir die Pfeile geben? Ja, wo bist du? Lauf zum äh, Netter. Portal. Ah, da, ja. Ja, okay. Was? Du wurde von Let's Domun. getötet. Warte, gib dir die Pfeile. Lol, wo bist du? halt mhm. Wo bist du denn? Ach, da. Ähm, um, da die Pfeile. Da, da. Lol. Ich kenn doch mehr Kraft. Nein, komm mit, komm mit einfach. Super Vorsichtig ich jetzt runter. <lacht> Die Irgendwo war doch das Portal, nicht? So hier rechts, oder? Ja, ah, hier ist es ja. So. LOL. You ready? Für Alex? Ja. Wo bist du? Nehmen wir. Da, okay. Lol. Jetzt Erstmal essen, essen und dann rein, okay? Ja. Yeah. Und rein, hopp. Ach, scheiße. Steht wieder so, scheiße. Bin, nein, bin nicht drin. Bist du durch? Nee. Ach so, ist gut. <lacht> und rein. Habe mal da... Wenn da, wenn da jetzt Dom und Narvik sind, äh, direkt weg, okay? Okay. ja. Lass links rauslaufen. Also da so wie du stehst, rauslaufen. Lol. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Hm. Essen da kann man braten. Ist keine Sau, Alter. Siehst du jemanden? Nee. Noch nicht. Mit dem Shade hab ich grad lieg. <lacht> oh, da habe ich nicht mehr drinnen? Ja, Doch, habe ich drinnen. Drin drin drin drin. <lacht> Aber ich glaube wenn es dunkel werden wird, dann würde ich ihn schon. Okay. fast Ja wow. Kann ich noch irgendwas machen? Ja, ich kenn, warum geht mit dem Buch der hat kein... leider noch okay. Nein, die Leute, du bist kurz vorbei, oder? Aber das wird Da oben ist er, da oben ist er, da oben ist er. Wo, wo, wo, wo? wo. Die Richtung. Die. Hinter dir. Na dann geh weg da, geh weg da, komm mit. Ja, er ist dir eher. Vor dir, dir? War, war zwei Leute vor Leid. dir. Ja, dann komm weg da. Ja, ich hoffe zu uns, glaub ich. Ja, dann ja. lauf weg. Das ist die Zau, was sie hier aufgeräumt hat Ich weiß nicht, wer das ist Komm. Die sind in 2 Minuten unten Deswegen einfach nur 2 Minuten wegrennen Der aber keine Sau ey, doch da Ja voll dir beide weg Ja das Ist neben mir? Ja Was du halt die Gefühle? <lacht> ja Ne, gegen die fighte ich nicht, vergiss es, war nicht ausgemacht. Alex, bleibst du bei mir? Ja, ja okay. Ja, komm, geh lang. Ich muss, ich muss essen, ich muss essen. Ja, kann ich mal Ja, kann ich machen. Reken dabei Doch. Zwei <lacht> Minuten wegrennen, das können wir gut. machen wir fast nie gemacht. Wir haben gesagt, wir fighten gegen die. Und nicht jemand anderes. Hier drüber, komm. Ja. Ich ist so riesig, hab ich ja. Lol, so ein paar Lappen, Alter. Bin nicht mehr hinter uns, oder? Ich glaube nicht, oder? Ja, lass mal hier hochbauen auf dem Baum. Ja. Ja, der dichte Wald da ist schon ziemlich heavy eigentlich. Also, Kuh? <lacht> Jeder! Hey, ist doch gerade ein Baum. Kuh im Baum. Gott, dass es ist. Das mhm. Clever Warte, ich habe das Protectional buch okay? Ja, ja, mach nur. Ich pass auf. Sneaken aber dabei. Alter, geht ja nicht, wenn du zauberst. Ja. Oh, Level 2 ist Protection, ja ja also okay. ja wäre schon gut dann um, ist die Kugel ja das ist das ich du mit ja, ich bin hinter dir. Ja, du willst Leverkampf, ja. <lacht> Alex, Alex, komm her, komm her, komm her. Hinter dem Baum sah auch so aus, als wenn sie gerade eine Kugel schlagen hätten. Aber keiner. Sinnloseste <lacht> Folge. Ich mal hier blöd rum und gucken. Ey. Ja, warum nicht? Ne? Ich sehe mal in der neunten Folge hier rum und gucken blöd. <lacht> Beste Fall. ist der Fall. Das du schon wieder hin. Ja. Wolfplace wurde zu Funky LP teleportiert. Ja. Das war jetzt die sinnloseste Aufnahme-Session ever. Das einfach nur so sinnlos war. Was ist das eigentlich? Wir kriegen einen Level, wir und so. Wollen wir 2 gegen 1 gegen den machen? Um, ging Weil wir müssen eh nächste Folge folgen. Oder? Na komm, lass drauf. Wir müssen nächste Folge sowieso fighten. Ja, stimmt. Äh. Ob wir da jetzt hier drauf gehen oder nicht? Ah, oh, das ist eine halt hier. Ja, ja, deswegen ja. Unverzaubert auf Broad 1. Warte, ich kann mir noch ein Buch machen, glaube ich. Ich habe jetzt ein Bot ans Buch noch, aber ich kann es nicht verzaubern, glaube ich. Ähm. Ich habe auch keine Level mehr. Oder? Ich weiß, du du oh, oder? Kommt schnell. Ja okay, komm, mit. Wir, gehen mal, wir gehen mal spawnen. Komm mit. Ja warte, ich versuche noch ein Ding. Schnell. Zwei Kosten. Aber Level 2 müsste sein. Mhm. Ja komm. Ja, und Ah, du hast Eisen oder was? Hey, er hat mal als Abbau. <lacht> Welches Level hast du? Steve? Ich? Ich habe überhaupt keine Level mehr. Okay. Ja, dann mal durchs Eisen. Abauen. Ja. Nein. Als ob sie gegen Full kämpfen wollen. Was denn sonst machen? Warte. Warte kurz, wo bist du? Hallo? Sand ist zwar mit der mir euch auch aufredet Nö, nee, die ja wurden die wurden von den anderen zwei weggeklatscht. Achso, haha. <lacht> wow, Wäre cool gewesen gegen die anderen zwei. Ja, Fakt, aber er hat ja gesagt, die stellen sich nur daneben. Mhm. Also warum sind die drauf? Weil also da vorne ist Spawn, pass auf. Der klatscht, also Narvex klatscht mich easy alleine. Easy. <lacht> das ist ein PvP-Spezialist. Mhm aber auch kein ja ist egal kommt drauf <lacht> auf in den tor ja pff. mir jetzt auch wurscht weil ob wir nächste folge jetzt fighten oder nicht ja macht ich eh, was keinen unterschied sind eh raus weil wir haben nur die ja brust ja mit den diamanten haben wir klick gehabt, ne? ja, bist du hinter mir ja da ist er ja. kuchen essen. Vorsicht. Lol, da ist noch einer dahinter, wer ist das? Zu den nur Weg, weg, es sind wieder zwei. Hier. Lol. Die kommen schon, ja. Jaja, ja. sind aber zu zweit. Lol. Ich Lass, lass hier in den Wald und dann fight, ist egal. Was ist? Komm her, komm her, komm her. Ja. rum fight. Scheiß drauf, komm. Echt? Ich bin ja, ja. jetzt schon zu viel down, oder? Ja, scheiß drauf. Aber 100% hin. LOL, das das ja. Ja, was soll der machen? Domun raus aus dem Projekt, ey. Das ist doch ein <lacht> Witz. Das ist ein Witz, echt. Das ist echt ein Witz. Weil Domon sollte eigentlich raus sein. Ja, das stimmt, ja. Ja, ich war schon Half-Life durch die Bögen und die waren voll dir, da habe ich ja keine Chance gehabt. Somit haben wir den Platz 7 erreicht. Was eigentlich eh ziemlich cool ist bei 29 Teams. Ähm, wir hatten ja eigentlich keine Chance im Teamfight, weil sie waren vor dir und wir nicht. Und eigentlich wollten wir gegen die Iron-Leute kämpfen und dann noch ein, etwas farmen. Dann hätten wir auch nachher eine Chance gehabt. Aber wir hätten ja sowieso in der 10. Folge, also in der nächsten Folge kämpfen müssen. Also hätte es eigentlich keinen Unterschied gemacht. Danke fürs Zuschauen. Falls dir die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Schaut auch bei Stevie vorbei und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.